Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 5, Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 12107 mit dem Thema die Zukunftsfähigkeit von Politik und Verwaltung in Nordrhein-Westfalen stärken, Engagement für die Initiative Open Government Partnership aufnehmen. Ich öffne die Aussprache und erteile als erstem Redner für die antragstellende Piratenfraktion Herrn Kollegen Herrmann das Wort. Bitte, Herr Kuh. Vielen Dank, Herr. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer hier im Saal und zu Hause. Das Beste kommt zum Schluss und es trägt den Titel, ich sage es noch mal, die Zukunftsfähigkeit von Politik und Verwaltung in Nordrhein-Westfalen stärken, Engagement für die Initiative Open Government Partnership aufnehmen. Mit unserem Antrag wollen wir anregen, dass die Landesregierung sich aktiv in der Initiative Open Government Partnership beteiligt, und die Kommunen im Land ebenfalls dazu auffordert. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie erinnern sich. Der Beschluss dieses Landtages vom November 2013 und die von der Landesregierung gestartete Initiative im Bundesrat haben maßgeblich dazu beigetragen, dass die Bundesregierung nun eine Mitgliedschaft Deutschlands in der internationalen Initiative Open Government Partnership anstrebt. Offiziell hat die Bundesregierung beim Treffen des deutsch-französischen Ministerrats in Metz am 7. April diesen Jahres bekannt gegeben, die Kandidatur für die Mitgliedschaft Deutschlands einzureichen. Aber was ist die Open Government Partnership überhaupt? Diese Initiative befördert Transparenz, bestärkt bürgerschaftliches Engagement, bekämpft Korruption und nutzt neue Technologien, um die öffentliche Verwaltung zu stärken. Und wie macht sie das? Durch gegenseitigen Austausch von Best Practices, das Lernen von und miteinander, das sind doch die Kernelemente des Handelns. Mehr als 60 Staaten haben sich im Rahmen der Initiative bereits organisiert, tauschen sich über Projekte aus und verpflichten sich öffentlich zu weiteren Maßnahmen hin zu einer offenen und modernen Regierungsführung. Mit dem Einzug von modernen Technologien in den öffentlichen Sektor haben einige Staaten schon gezeigt, wie man bisherige Verfahren staatliche Aufgaben effizienter und besser als bisher gestaltet, und das ist nicht nur Estland. Dass die Öffnung der Verwaltung und die Bereitstellung von offenen Daten und Dokumenten ein Wissensgewinn für die Bevölkerung und die Verwaltung ist, das ist auch hier in Nordrhein-Westfalen bekannt, wenn auch noch lange nicht durchgängig gelebt. Die Open NRW-Initiative der Landesregierung hat viele Elemente von Open Government übernommen. Aber wir sollten hier nicht im eigenen Saft schmoren. Bei den Initiativen geht es ja um das Miteinander, es geht um den Austausch. Wir könnten viele gute Ideen und Projekte aus den anderen Ländern aufgreifen. Der Blick über den Tellerrand ist wichtig, wenn man als Land im globalen Wettbewerb steht. Denn die Standortfaktoren von morgen sind eine moderne, offene und bürokratiearme öffentliche Hand und ein gutes digitales Ökosystem. Das zu realisieren, braucht allerdings Zeit, und es muss daher zeitnah in Angriff genommen werden. Der Bund steht jetzt vor der Aufgabe, sich bei der Initiative Open Government Partnership zu bewerben und benötigt dazu einen nationalen Aktionsplan und eine Liste von Vorhaben, die er vorhat, umzusetzen. Und der Bund hat dazu die Länder öffentlich gebeten, sich aktiv zu beteiligen und den Bund bei seiner Kandidatur zu unterstützen. Und wir als Land Nordrhein-Westfalen haben diese Bewerbung angestoßen, und dann sollten wir uns auch jetzt aktiv an der Bewerbung beteiligen. Die Teilnahme an der Open Government Partnership und ihren Arbeitsgruppen kann sowohl für die Landesverwaltung als auch für die Kommunen in Nordrhein-Westfalen einen Anschub und einen Zugriff auf notwendiges Know-how bedeuten, das wir dringend im Rahmen der Digitalisierung des Landes und der Kommunen benötigen. Eine neu eingerichtete Arbeitsgruppe für Regionen bietet für die Kommunen eine gute Möglichkeit, sich in der Open Government Partnership einzubringen, sich auszutauschen und mutig Standortmarketing zu betreiben. Denn auch die Wirtschaft wird dahin gucken, wo öffentliche Verwaltung aktiv ist und zeigen, dass sie, sich dieser, dass sie die, und zeigt, dass sie die Entwicklung unserer Zeit nicht verschlafen hat. Wir hoffen, dass Sie, verehrte Kolleginnen und Kollegen, unsere Anliegen unterstützen, und wir mit einer positiven Abstimmung nach der Beratung im Ausschuss ein starkes Signal für Nordrhein-Westfalen senden. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Hermann. Für die SPD-Fraktion kann es kaum erwarten, spricht der Kollege Van den Berg. Bitte. Herr Präsident, es ist ja ein, eine lange Plenumswoche gewesen, deswegen sollten wir die Dinge auch nicht längen. Und, meine Damen und Herren, Herr Hermann, es ist ja vielleicht auch ein schöner Schöner Antrag zum Schluss des Plenums, der auch ein bisschen Versöhnlichkeit herstellen kann. Wir haben ja seinerzeit am 29.11.2013 hier einen gemeinsamen Landtagsbeschluss gefasst, auf Ihre Initiative hin und äh, sind ja dabei, genau dieses Thema der, der Partnerschaft auf internationalen Bereich mit unserer NRW-Initiative NRW für Open Government äh, zu verbinden. Sie haben richtig ausgeführt, der Bundesratsbeschluss ist am, am 6 .11 2015 erfolgt und haben auch auf das deutsch-französische Ministerratstreffen verwiesen in Ihrem Antrag am 7 4. dieses Jahres. Also von daher macht es Sinn, sich mit den Dingen im Ausschuss eingehend zu befassen. Zwei Dinge muss man, glaube ich, immer im Auge haben. Wenn es um Partnerschaft geht, muss man Augenhöhe immer herstellen. Das heißt, jetzt schon die Schlussfolgerung zu ziehen, was genau zu tun ist, würde ich erst nach Beratung machen wollen. Denn äh, man ist immer gerne Vorreiter, aber es gehört immer dazu, dass man weiß, wie ticken denn die anderen, gerade auch in einem, Inter, in einem, in einem interstaatlichen Zusammenarbeitsprojekt. Und das Zweite ist auch bei den Kommunen zu sagen, da müssen wir jetzt direkt vorangehen, auch da wissen Sie, die wollen auch mitgenommen werden. Und das müssen wir dann sorgfältig tun. Und deswegen freue ich mich auf die intensive Beratung im Ausschuss. Und Herr Präsident, sehen Sie es mir nach. Ich werde deswegen meine Redezeit heute nicht ausschöpfen. Das, lieber Herr Kollege, ist Ihr gutes Recht als Abgeordneter, Redezeit mal nicht auszuschöpfen. Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion spricht Frau Kollegin Korte. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, fast ist ja eine namentliche Anrede inzwischen möglich. Auch ich werde mich meinem Vorredner anschließend die Redezeit nicht ausschöpfen. Meine Damen und Herren, wir haben eben einiges dazu gehört, dass das Thema überhaupt nicht neu ist. Und es zeigt auch, die Bundesregierung ist auf diesem Themengebiet bereits seit langer Zeit aktiv. Und dass die Piratenfraktion in ihrem vorliegenden Antrag gleichwohl behauptet, diesen Prozess erst durch Ihre Initiative angestoßen zu haben hier im Nordrhein-Westfälischen Landtag. Meine Damen und Herren, mit Verlaub, das ist Unsinn. Ich rate Ihnen, liebe Piraten, schauen Sie sich bei dieser Gelegenheit noch einmal die Plenarprotokolle 1645 vom 29.11.13 an. Dann werden Sie feststellen, dass Ihnen bereits damals einige Redner Erklärt haben, dass das, was Sie dort gefordert haben, schon damals Inhalt der Koalitionsvereinbarungen von äh, SPD und CDU in Berlin waren. Aber nichtsdestotrotz schauen wir nach vorne. Für die CDU-Landtagsfraktion genießt das Thema Open Government einen hohen Stellenwert. In unserem föderalen System sind dabei nicht nur der Bund, sondern alle Verwaltungsebenen gefordert. Und aus diesem Grund lohnt es sich sicherlich, wenn wir im Innenausschuss uns darüber auseinandersetzen, miteinander sprechen und das intensiver vielleicht, ob und wenn ja, wie sich das Land Nordrhein-Westfalen aktiv in diese Initiative Open Government Partnership einbringen kann. Aus diesem Grund stimmen wir selbstverständlich dem Überweisungsvorschlag des Ältestenrates zu. Und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Korte. Für Bündnis 90 DIE GRÜNEN spricht Herr Kollege Beute. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will mich auch einigermaßen kurz fassen. Ich glaube, die Intention des Antrags besteht im Wesentlichen darin, dass wir hier unserer Freude Ausdruck verleihen können, dass der Bundesrat auf Antrag Nordrhein-Westfalens den Beitritt zur Open Government Partnership initiiert hat für die Bundesrepublik Deutschland. Frau Korte, ich glaube, die Geschichte war dann doch ein bisschen anders, dass die Bundesregierung da so unglaublich progressiv sei. Das stimmt nicht so ganz. Sie haben das vor über drei Jahren in Ihren Koalitionsvertrag geschrieben und es hat jetzt dann doch noch die Aufforderung durch das Land Nordrhein- Westfalen gebraucht, dass das dann auch tatsächlich Realität wurde. Wurde. Gut, dass das jetzt geklappt hat. In seiner generellen Aussage ist der Antrag, so wie er jetzt vorliegt, ja, nicht falsch, aber Dadurch steht halt auch noch nicht so richtig viel Konkretes, Richtiges drin. Wir können im Ausschuss gerne, lieber Kollege Hermann, darüber in den Dialog treten, wie man diese generellen Aussagen, die in dem Antrag drinstecken, mit konkreten Maßnahmen dann unterlegen kann. Ich bin mir sicher, die Landesregierung wird den – bitte, hoffen auf die Piraten, nein, das haben wir nicht nötig – Ach so, auf die Kreativität der Landesregierung. Ja, das, was ja, die Kreativität der Landesregierung, da habe ich keine Zweifel dran, lieber Kollege Hermann, denn wir haben ja bereits unsere Hausaufgaben gemacht, die als regierungstragende Fraktion gemeinsam mit der Landesregierung und die Open NRW-Strategie gemeinsam entwickelt. Und ich bin mir sicher, dass die Landesregierung da auch den gemeinsamen Weg fortsetzen wird. Nordrhein-Westfalen war über den ganzen Prozess treibende Kraft beim Beitritt der Bundesrepublik zum Open Government Partnership und insofern ist auch da sehr deutlich zu erkennen, dass wir da auf dem richtigen Kurs sind. Nichtsdestotrotz ist für uns natürlich klar, dass der Prozess nicht mit dem Beitritt abgeschlossen ist, sondern dass die Arbeit jetzt erst beginnt. Und wir werden im Rahmen von Open NRW, unserer Open-Government-Strategie, diesen Prozess begleiten, dass wir dabei die verschiedenen Ebenen gleichberechtigt einbeziehen, ist richtig, ist vernünftig. Und wie genau darüber reden wir dann im Ausschuss. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bolte. Für die FDP-Fraktion spricht Herr Kollege Wedel. Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Im Oktober 2012 fand in Wien die erste Konferenz zur länderübergreifenden Zusammenarbeit deutschland österreich schweiz Liechtenstein im Bereich Open Government Data statt. Im Juni 2013 verabschiedete der G8-Gipfel eine Open Data-Charta. Die Staaten verpflichteten sich darin, nationale Open Data-Aktionspläne zu entwickeln und entsprechende Maßnahmen binnen zweieinhalb Jahren auf den Weg zu bringen. Der Koalitionsvertrag von Union und SPD kündigte an, dass die Bundesverwaltung nicht nur Vorreiter für die Bereitstellung offener Daten werde, sondern auch ein Beitritt zur Open Government Partnership, zur OGP, angestrebt wird. Das wurde in der Abschlusserklärung des deutsch-französischen Ministerrats im Frühjahr bekräftigt. Parallel hat der Bundesrat im November des letzten Jahres auf Initiative Nordrhein-Westfalens und Hamburgs die Bundesregierung aufgefordert, der OGP beizutreten. Damit setzte die Landesregierung nach eineinhalb Jahren einen entsprechenden Beschluss des Hohen Hauses um. Doch bislang ist kein Letter of Intent der Bundesrepublik beim Steering Committee der OGP eingegangen, also die konkrete Bekundung des Mitgliedschaftsinteresses. Vielleicht wird sich dies bis zum Herbst ändern, wenn Frankreich den Vorsitz übernimmt. Solange ist jedoch die Forderung des heute zu beratenden Antrags, dem Subnational Government Pilot Program beizutreten, nicht mehr als ein Merkposten. Denn eine Mitarbeit, losgelöst von einer nationalen Mitgliedschaft, schließt das Programm aus. Doch Ihr Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen der Piraten, ist die Möglichkeit, die bisherigen Anstrengungen der Landesregierung im Bereich von Open Data zu hinterfragen. Als im März 2015 der Startschuss für das Portal Open NRW fiel, war dies der Höhepunkt der vermeintlichen Umsetzung von Open Government in unserem Land. Damit sollte die proaktive Bereitstellung von Daten aus allen Bereichen der Landesverwaltung institutionalisiert und auch den Kommunen eine Plattform zur Veröffentlichung geboten werden. Es scheint so, dass manche Städte und Kreise hier deutlich engagierter sind als die Landesregierung. Von 1.729 Datensätzen stammen gerade einmal 799 aus der Landesverwaltung. Bereits damals haben wir kritisiert, dass die Ressorts frei sind, sich am Portal zu beteiligen und zu entscheiden, welche Daten publik gemacht werden. Und die Jahresbilanz gibt uns recht. Wenn wir uns zum Beispiel die Kategorie Gesetze und Justiz anschauen, dann gibt es darin weiterhin nur einen einzigen Eintrag, nämlich die Polizeistandorte in Bonn und das in einer Zeit, in der die Menschen sehr sensibel für innen- und justizpolitische Themen sind. Mir würden beispielsweise etliche Daten aus dem Justizressort einfallen, für die sich die Bürgerinnen und Bürger interessieren könnten. Aber vielleicht würden solche Daten ein schlechtes Licht auf die Arbeit der Landesregierung werfen. Open Data nur dort, wo politisch opportun ist allerdings keine Transparenzinitiative. Meine Damen und Herren, was kann es also bringen, wenn sich Deutschland und NRW in der OPG engagieren? Eine ganze Menge, denn im Vergleich zu vielen anderen Staaten steht Deutschland noch ganz am Anfang. Von einer Transparenzrevolution, wie sie Großbritannien 2010 ausgerufen und in kürzester Zeit sichtbare Anstrengungen dazu unternommen hat, kann bei uns keine Rede sein. Internationale Vernetzung dürfte großen inhaltlichen Input- und Best-Practice-Beispiele bieten, die man dann allerdings auch umsetzen muss. Auch für Kommunen können sich gute Ansätze ergeben. Offene Daten, Bürgerbeteiligung, transparente Entscheidungen, das wird die Zukunft der Verwaltung sein. Hochwasserstände könnten direkt abgefragt werden. Bei der Erstellung von Businessplänen können Wirtschaftszahlen, äh, Markteintrittsbarrieren für neue Unternehmen senken. In Bonn können bereits heute defekte Straßenlaternen gemeldet werden. Daneben würde auch der behördenübergreifende Zugriff auf Verwaltungsdaten vereinfacht. Open Data bringt also großen Nutzen für die gesamte Gesellschaft. Doch dazu muss wirklich der Wille da sein, Open Government zu leben. NRW bedarf mehr Anstrengungen als zahnlose Strategien und Bundesratsinitiativen. Vielleicht hilft die internationale Kooperation und der Druck innerhalb der OGP als hochentwickelte Industrienation bei Open Government nicht das Schlusslicht von fast 70 Staaten der Welt zu sein. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rede, Für die Landesregierung erteile ich Herrn Minister Jäger das Wort. Herzlichen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will auch versuchen, mich kurz zu fassen. Erstens, Nordrhein-Westfalen ist Initiator des Beitritts der Bundesrepublik Deutschland gewesen. Also, wir sind die Spitze der Bewegung. Zweitens, deshalb werden wir uns natürlich auch zukünftig einbringen, insbesondere bei der Frage der Einbindung der Kommunen. Das ist ohnehin Teil unserer Open Government Strategie. Drittens, da noch keine Rahmenbedingungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen über den Beitritt entschieden sind, sind momentan noch Entscheidungen über weitergehende Finanzmittel des Landes nicht erforderlich. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Das heißt, ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Antrags, Drucksache 12107 an den Innenausschuss. Die abschließende Abstimmung soll dort in öffentlicher Sitzung erfolgen. Wer ist für diese Überweisungsempfehlung? Danke sehr. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist die Überweisungsempfehlung angenommen. Und, meine Kolleginnen und Kollegen, wir sind am Ende unserer heutigen Sitzung angelangt. Ich